Kommt zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Jetzt wird es endlich soweit sein. Heute werden wir die Afterstory betreten. Dafür müssen wir nach Blizzard. Denn hier in Blizzard wartet auf uns ein gewisser Herr, der uns vorher nicht durchgelassen hat. Da er meinte, wir sind nicht würdig genug. Ja, wie, wie sieht es jetzt aus? Hä? Jetzt bin ich Champ, Jetzt habe ich sogar ein Legi gefallen. Sogar mehrere. Was sagst du jetzt? Ja, was gibt's? Soll ich dich zur Duellzone bringen? Ja, ah, jetzt tut er so, als wäre nie was geschehen, ne? Genau, die Duellzone ist der After-Story-Ort. Also gut, lichten wir den Anker. Und nun? Hört <lacht> das ist einfach auch mittendrin auf? Ah, für eine Katze, da. Trotzdem hätte man die Transition ein bisschen besser machen können. Barry? Äh, ich meine Patrick? Hey, da bist du ja, Maike. Du hast mich ganz schön lange warten lassen. Das macht 100 Millionen Dollar Strafe. Achso, so, die gab es ja auch noch ganz am Anfang gespielt. Ups. Hör zu, ich werde der größte Trainer überhaupt. Und deshalb bin ich hier. Ich muss stärker werden und meine Pokémon auch. Äh, tut mir echt leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt, das wird nicht einfach. Denn der größte Trainer hier bin ich. Und um das zu beweisen, gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Du guckst so komisch. Hast also, du wirklich keine Ahnung, von, wann ich, von was ich rede? Also gut, ich erkläre es dir. Das hier ist die Duellzone, klar? Am anderen Ende dieser Insel befindet sich ein Vulkan. Und tief darin liegt ein Schatz verborgen. Na und? Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen, wer von uns der größere Trainer ist, wenn ich diesen Schatz zuerst finde. Jungs, ihr wollt jetzt beide ernsthaft in den fricken Vulkan steigen? So mache ich's, Mike. Oh Gott. Und du da? Hör gut zu. Ich gerade mir den Schatz als Erster. Aber vorher gehe ich zum Duellturm. Man sieht sich. Dieser Typ kann denn nicht mal die Füße stillhalten? Tag übrigens, ich bin Avenaro. Gegen seinen werde ich schon nicht verlieren. Kennst du diesen aufgekratzten Trainer? Ja, ich habe mit ihm mein, mein Abenteuer angefangen. Du solltest ihm lieber nachlaufen und ihn warnen, dass er den Vulkan nicht unterschätzen soll. Ah, bevor ich es vergesse, du solltest dich zuerst auch im Raid turm in Form bringen. Sonst schaffst du es vielleicht noch nicht einmal bis zum Vulkan. Bis später dann. Was eine komische Introduction in diese After-Story. Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, sehen wir, dass wir hier ganz oben sind. Weil hier waren wir noch nie in diesem Gebiet. Und wir sind hier im Kampfareal. Es gibt noch zwei weitere Überlebensareal und Erholungsareal. Zu denen kommen wir aber noch. Genau, wir sind hier im Kampfareal. Aber, das habe ich ganz vergessen, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar gibt es momentan das Event, das Event für Eichs Brief. Diesen Brief kann man, kann man nur im März bekommen. Also März 2022, ansonsten müsst ihr durch Glitches dieses Item bekommen oder dieses Event. Äh, ich wollte so Bescheid sagen. Plus im April, glaube ich, war das, kommt schon direkt das nächste Event-Item. Also äh, macht euch auf jeden Fall darauf gefasst, dass ihr euch das Event holt. Ich werde es noch zeigen, natürlich werde ich noch zeigen, wie immer, aber dauert noch ein bisschen. Ich möchte ja auch ein bisschen das Play weiterbringen, bevor ich jetzt wieder Pause mache, weil ich shiny halt oder sowas. Zu Route 225, der Fahrt des Trainings. Okay, geht es direkt weiter zur nächsten Route, aber will ich das? Kein Wunder, dass die Super Angel so heißt. Sie ist wirklich super. Findest du nicht auch? Klar. Sehr gut, das wollte ich hören. Und da wir auf einer Wellenlänge sind, schenke ich dir diese Super Angel. Du, du äh, freust dich über deine neue Angel und sagst dann, boah, du findest ja auch cool, ja, hier, dann nimm sie doch. Okay, danke. Wo immer du Wasser findest, solltest du dein Glück beim Angeln versuchen. Äh, ja, danke. Kampfareal, kämpfe, soweit das Auge reicht. Ich kann mich kaum an dieses Areal erinnern, weil ich hier fast nie war, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja. Ich habe hier nie wo ich wirklich was gemacht, deshalb ist das auch so ein bisschen blind für mich, das Ganze hier. Wenn ich zum ersten Mal wo irgendwo reise, bin ich immer schon Wochen vorher total aufgeregt. Selbst an Orten, die man schon kennt, gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Ja. Ja, die Pokémon stammen aus der Sinnoh-Region, nicht wahr? Wir sind hier immer noch in Sinnoregion, oder nicht? Solche Pokémon sehen wir hier in der Gegend nicht oft. Aha, was habt ihr denn hier für Pokémon? Habt ihr etwa Pokémon aus anderen Regionen? Die besten Trainer der Region, nein, die besten Trainer aus der ganzen Welt, treten hier gegeneinander an. Okay. Der Duellturm hat, hat es in sich. Das ist wirklich kein Zuckerschnecken, das sage ich dir. Okay. Jetzt habe ich aber Angst. Ich bin stark, meine Pokémon sind stark und ich bin hier, um es allen zu beweisen. Dann beweist du mal allen. Ich habe ja nie gesagt, dass du nicht stark bist. Ich habe ja nichts gesagt. <lacht> so, unser wunderschönes, komplettes Team, bald auf Level 70. Hoffentlich stark genug für dieses Areal hier. Der Weg zur wahrer Stärke ist ein endloser. Das habe ich mir nur so ausgedacht. Klingt aber cool, oder? Ja. Das Land in dieser Gegend ist wegen des Vulkans verklüftet. Die Unebenheiten und das ständige Auf und Ab machen das Wandern nicht einfach. Okay, hier ist irgendwo ein Vulkan. Ich schätze mal, das wird das Hauptziel sein, oder? Mein Mann war einer der ersten Exzentriker hier in der Duellzone. Nun ja, ich ebenfalls, um zu sein. Okay. In der Dölzelle trafen sich früher nur ein paar hartgesottene Trainer, die von anderen Leuten deswegen für etwas exzentrisch gehalten wurden. Kommt zu glauben, wie sich seitdem hier alles verändert hat. Orte wie das Kampf- oder das Überlebensareal waren einfach plötzlich da, als wären sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Okay. Flem. Moment, hier gibt's einen Flemly, ein Gen 3-Starter. Aber wir sind doch hier in Sinnoh, äh, Generation 4. Mehr oder weniger. Hm. <lacht> Sind von hier aus könnte man den Gipfel des Kraterbergs sehen. Die meisten Leute haben gar nicht bemerkt, dass dort was passiert ist. Ich schon, aber ich weiß nicht wirklich genau. Ja, ich war live da, aber ich sag's niemandem. Jeder hier ist so erpicht auf Kämpfe. Naja, das, dieser Ort heißt Kampfareal. Ich meine, das wäre schon komisch, wenn nicht, ne? Die Dauphine-Burbel-Liga schauen manchmal auch hier vorbei. Echt? Interessant. Der Duellturm ragt hoch in den Himmel empor wie eine Wand, die zwischen dem Trainer und seinem Erfolg steht. Ich habe schon gegen viele Trainer gekämpft und vertraue in mein Können. Doch die Welt ist riesig. Sie ist voller Gegner, gegen die ich keinen Hauch einer Chance habe. Damn, das klingt ja stressig. Zum Duellpark. Hier trainieren Trainer. Okay. Und hier gibt es eine Route. Okay, dann gucken wir uns mal hier den Duellpark an. Was gibt es denn hier zu erkunden. Oh mein Gott, was ist hier los? Schwester Joy, aber in äh, grün. Willkommen im Duellpark! Du bist zum ersten Mal hier? Dann bitte hier entlang. Da das dein erster Besuch im Duellpark ist, musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur hier im Duellpark benötigt. Da, bitteschön. Okay, danke für die Punkte. An der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Für Fragen zu den Einrichtungen im Duellpark stehe ich jederzeit jederzeit zur Verfügung. An Rezeption gegenüber werden dir die Regeln für pokémon Kämpfe im Duellpark erklärt. Viel Erfolg. Aha. Komm im Duellpark, ich erklären, was es mit der Punktekarte und, und Gewinnpunkten, kurz GP, auf sich hat. Punktekarte. Jeder Trainer, der den Duellpark aufsucht, äh, der aufsucht, erhält eine Punktekarte. Damit wird bestätigt, dass du eine Herausforderin bist. Auf der Punktekarte werden die GP speichert, die du bei Kämpfen im Duellturm erhältst. Okay, und was mache ich dann mit dem GP? GP werden ausschließlich im Duellpark verwendet. Du erhältst ihn, wenn du bestimmte Ereignisse bei Kämpfen im Duellturm erbringst. Mit diesem GP kannst du dann tolle Preise in der Tauschecke erstehen. Okay, also beim Kampf kriegt äh, GP und mit diesem GP kann man sich Preise kaufen. Alles klar. Wir kommen im Duellpark. Ich kann dir mehr über die Kampfregel des Duells erklären. Pokémon Level. Level 51 oder höher auf Level 50. Ah. Alle Pokémon werden auf Level 50 oder gestuft fast alle Pokémon sind wahrscheinlich erlaubt. Das sind also halt krasse Legis und so. Ja, kleine Items werden wahrscheinlich auch erlaubt sein. Da wollen liegt der Delpack. Was für Trainer mich dort erwarten wird? Also nicht. Komm Delpack. Komm Delpack. Okay. Gehen wir mal rein. Oh Gott, ich kenne diesen Ort überhaupt nicht. Kämpfen die sofort? Man muss ja ansprechen. Pokémon-Typen, Pokémon-Attacken, getragene Items. All diese Details müssen genauestens durchdacht werden, wenn man die Nummer 1 werden will. Okay. Ich würde mich freuen, mal an der Seite des weiblichen Trainers im Doppelkampf zu stehen. Cool. dann äh, sucht dir mal eine. Kann ich aber nicht reden? Warum ist das so krass rausgezoomt? Schafzahn, okay. Was macht denn Schafzahn nochmal? Hab ich ja Komplett vergessen. Schafzahn. Nee, das war nicht hier in dieser Tasche, das war in äh, dieser Tasche. Versuch, warum uh, sagt der Träger Schaden? Schreckt das Ziel eventuell zurück? Ah, sehr interessant. Okay. Cool, vielleicht ändere ich ja noch mal, noch mal die Items. Mein Pokémon. Ich finde, das ist hier total rausgezoomt, oder? Bin das nur ich? Das sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe gehört, man könnte sich hier kämpfen mit Top-Trainer aus der ganzen Welt liefern. Das ist meine Chance, ganz groß rauszukommen und berühmt zu werden. Naja, also ich bin ja schon mehr oder weniger eine Berühmtheit. Also, du ist ja schon mit jemandem, der berühmt ist. Ich kann die Erfahrungen geben. Aber warum sollte ich? Ich bin Vater und Trainer an einem. Heute will ich meinen Sohnemann mal so richtig stolz machen und versuche mich deshalb in der Meisterklasse. Danke. <lacht> ich hoffe nicht, dass du das mitbekommen ich habe im Duell verkaufenweise so GP eingestrichen. Jetzt kann ich mir sehr, sehr viele Items leisten. Alter, also eine starke Oma hier. Was? Die Tauschecke, überfluss und das Gleiche. Hier? Ich kenne das Ganze hier gar nicht mehr. Ohne Villa. Das nehme ich heute bloß vielleicht eine TM. Leute, die hier täglich kämpfen? Hallo, die ist die Tauschecke. Wir tauschen deine GB. Und äh, gegen Aha. Hier sieht man mal, was man alles bekommen kann. Mhm. Oh. Die Orbs den Schafstein, den wir gerade gefunden haben, auf dem Boden. hier Minze. Das ist das teuerste für 200 Fähigkeiten-Pflaster. Im Pflaster ist es möglich, die reguläre Fähigkeit eines Pokémon zu einer seltenen Fähigkeit zu ändern. Das würde sich halt, halt total lohnen. Aber es ist halt super teuer, deshalb, äh, ja, werde ich wahrscheinlich niemals bekommen. Wie läuft's denn so? Nicht gut? Dann solltest du dir hier vielleicht ein paar Preise holen. Ihn kannst du deine Pokémon noch stärker werden lassen. Du hast tatsächlich die Top 4 besiegt? Reife Leistung, ich muss schon sagen. Dann hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Aber du scheinst keine Silberkronkorken oder Goldkronkorken dabei zu haben. Äh, äh, Level 100 Kronkorken? Was ist los mit dir, weißt du? Wie brauchtvoll dieses Gebäude ist? Ich frage mich bloß, wozu so die ganze Pracht? Schon einer dieser Clowns, der uns äh, das Pocket gegeben hat. Oma, Oma, schau mal, ich hab getauscht! Das ist für dich, Oma? Oh, was ist denn, Liebes? Sie ahnen eine Matschbombe. Vielen Dank, mein Schatz. Du bist ein süßes, nettes und starkes Mädchen. Ich bin sehr froh, eine Enkel wie dich zu haben. <lacht> okay. Sehr interessant. Dann in der Tauschecke. Gibt es noch mehr? Ach, hier gibt es dann die TMs. Aber oh, man sieht sogar die Namen der TMs. Das ist krass. Das sieht man normalerweise nie, wenn man es in TM kauft. Hast du erst wie ich mit seiner Großmutter oben gesehen? Kleines im Kampf ein wahres Biest. Man sollte sich nie von äußerlichen, von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Okay. Am meisten interessiert mich die vernichtende Kraft meiner Pokémon. Gibt es vielleicht irgendwelche Preise, die so, diese Kraft noch steigern? Hmm. muss man mal nachschauen. Okay, rein da. Äh, oh! Oh, was schubst du nicht. Was zum... So ein... Hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. <lacht> Ja, wow. Oh, oh Moment mal. B bist du nicht. Maike aus Zweiblattdorf, genau. Ach, das war der Erinnerung. Kennen wir uns? Hm, wenn du hier bist, dann ist er ja bestimmt auch nicht weiter weg. Oh, das wird ein Spaß. Also, man sieht sich. Also, ich erkenne ihn gerade nicht. Oh, warte, oh, nix. Oh. Was zum. Oh, oh. Hi, Maike. Du bist also auch zum Zeltung gekommen, hm? Wieso gibt ihr alle den Fakt, dass sie mich gestups haben? Das hat weh. Wollte mich mal testen, bevor ich zum Karlberg aufbreche. Aber sag mal, dieser Typ, mit dem du da gerade gequatscht hast. Ach, egal, sollte passen. Immerhin habe ich es aufs eigener Kraft her geschafft. Nicht mal lange, dann stehe ich ihm Auge in Augen gegenüber. Ich schütze mich dann mal wieder ins Training, Mann. Seht dich, Maike. Okay, ich komme mit. Äh, LOL. Ich dachte mal, geht da in dieses. Okay, gut, wir werden ja schon im Gebäude drin. Okay, macht Sinn, aber trotzdem. Was ist das für ein Effekt? Das sieht voll cool aus. Äh, interessant auf jeden Fall. Der ist riesig. Duellturm. Die Trainer-Elite unter sich. Also, ich glaube, die Höhen-Remakes können nur von sowas träumen. Nächste im eine lange Siegeserie hin, darfst du gegen echte Superstars antreten. Das habe ich zumindest gehört. Der siebte Trainer eines jeden Kampfraumes gilt als eine Art Boss des Raumes. Du musst dich also schon anstrengen, wenn du gewinnen willst. Okay, jetzt bin ich interessiert. Komm, wir fighten. diese Musik. Oha, du siehst ziemlich stark aus. Ich freue mich schon darauf, gegen mich anzureden zu dürfen. Ich habe bis vor einiger Zeit in einer Region namens Hörn gelebt. Einen Ort wie diesen gab es dort auch. <lacht> der war gut. Der, der, der war gut. <lacht> Nur ein Armfalltrainer besitzt das Zeug, sich der Herausforderung in der Meisterklasse zu stellen. Eines Tages will ich auch dazu gehören und es versuchen. <lacht> Pikachu, zwei sogar hier so viele gute Trainer da draußen. Ganz schön beängstigend, aber wir geben unser bestes Pikachu. Ja. Pika Pika! Entwickeln das mit dem Sonnenstein, dann habt ihr eine Chance. Hey du, hast du dich schon mal an der Meisterklasse versucht? Ich sag dir, die Gegner dort sind alle so stark, dass ich nicht die geringste Chance habe. Okay. Pikachu ist sprachlos. Ich habe mein kleines bis zum Unfall trainiert. Wenn er nach 100 Siege in Folge schafft, dann mein Pokémon. Ich weiß es einfach. Nicht wahr, Pikachu? Er sagt <lacht> gar nichts, er will dich. <lacht> du, du siehst immer aber aus, als wärst du, du nicht zum ersten Mal hier, habe ich recht? Und du willst mehr über Pokémon wissen, ja, das konnte ich dir bereits am Gesicht ablesen. Ich habe auch schon das perfekte Geschenk für dich parat, die Richterfunktion. Damit kannst du das angeborene Potenzial deiner Pokémon überprüfen. Wähle dazu ein Pokémon in deiner Box aus und drücke den Plusknopf oder den Minusknopf. Jetzt bist du eine richtige Expertin. Okay. Ist das auch schon direkt hier, Da muss ich das in den Box machen? Okay, keine Ahnung. Hört sich nicht wichtig an. Und dieses Team -B -B -E immer noch im Fernsehen. Wenn man hier einen Rekord aufstellt, kommt man ins Fernsehen. Das ist also meine letzte Chance, nochmal ein Comeback zu landen. Kennt man dich? Ich glaube nicht. Oh. du Kampf. Ah, okay, kann man sich seine Ergebnisse anschauen. Wie der Name vermuten lässt ist der Duelltum eine Einrichtung, in der sich alles um Pokémon-Kämpfe dreht. Hier kannst du dich nicht nur in einem Normal-Einzel- und Doppelkämpfe messen, sondern dich auch der Herausforderung in einer Meisterklasse stellen. Für gewonnene Kämpfe gibt es Belohnungen wie GP und Sonderbonbons. Verweinere nach Lust und deine Kampffertigkeiten. Ja, kannst kämpfen. Nee, die gibt mir nur Infos. Okay, komisch. Komm, Duell, komm! Äh, Duellturm, ich begleite dich durch die Räume für Einzel- und Doppelkämpfe der Meisterklasse. Ehe du dich in der Meisterklasse mit anderen messen kannst, musst du im Duellturm zunächst 49 Einzel- oder Doppelkämpfe in Folge gewinnen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Das müsste ich auch screen machen, falls ich das überhaupt zeigen möchte. Willkommen Duellturm, begleite dich durch die Räume für Einzel- und Doppelkämpfe. Ich möchte dich stellen. Äh, ja, komm, einfach kämpfen. Welchen Kampf haben du? Einzel- oder Doppel? Wollen wir erstmal Einzel? Und, äh, ja, eben halt mein normales Team, ne? Können alle drei teilnehmen? Oder nur drei Pokémon? Es können nur drei Pokémon teilnehmen. Okay, okay, okay. Es können nur drei Pokémon teilnehmen. Ich möchte es mal ausprobieren. Ich möchte halt nur kurz zeigen, weil ich selber gar nicht mal so unbedingt kenne. Eigentlich sind die drei okay. Obwohl Tails könnte raus. Ich möchte ein bisschen mehr Variation haben. Tricky hat viele verschiedene Attacken. Ähm. Hm. Schwierig. Vielleicht haben ein einen Traumagiel. So können wir es mal ausprobieren, oder? Versuchen wir es mal. ich wollen wir das Spiel speichern. Gut, dann werde ich jetzt zum Raum Kampfraum führen. Okay. Bin ich mal gespannt, wie einfach oder wie schwer das wird. Okay, sehr interessanter Raum hier. Ah doch, ich kann mich wieder erinnern. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Oh. Ja, die Kämpfe sind sehr schwer. Ich kann mich wieder erinnern. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, aber ich kann es einfach versuchen, ja. Ich trage einen waschechten Minirock! Äh, schön für dich. Okay. So, alle Trainer haben drei Pokémon. Äh... War das so schwer? <lacht> also, das ist doch nicht mega einfach, das Ganze hier, ja? Wenn sie nur Höhen hat, dann easy. <lacht> Hä? Hä? Das ist, glaube ich, ein Witz, oder? Ist sie irgendwo eine versteckte Kamera? Hallo? <lacht> Komm schon! Willst du mich abspritzen mit deiner Wasserpistole, oder was? Oh Gott. Oh nein! hat sogar eine Beere damit es nicht down geht oh nein Hilfe es war irgendwas heftiges oh, aroma streitert okay. was ist das Ding? was? ich meine okay, alle Puppen sind hier Level 50 deshalb ist klar, dass so ein Remoraid so viel Damage macht mit der sehr effektiven Attacke aber äh, what? Ach, den kann man übrigens nicht leveln, falls man noch nicht gemerkt hat das ist ja einfach nur so um GP zu sammeln und mit diesem GP seltene Items zu kaufen. Nur muss man halt auch Lust haben auf diese Kämpfe, ne? Man kann nicht jetzt einfach hier kämpfen und äh, ja, erwarten, dass man nach drei Kämpfen schon genug GP hat für sein item Man muss hier schon wirklich Zeit investieren und viel Bock haben, was ich momentan nicht habe. Aber trotzdem... Gucken wir uns das mal an hier. Ja? Ich war so sehr von meinem mini rück begeistert, dass ich gar nicht aufgepasst habe. Äh, okay. Dann äh, ciao mit deinem Mini-Rock. Ah, ich werde aber geheilt. Okay, das ist gut. Ah, ja, ich kann mich noch daran erinnern. Genau. Entweder man will weiterkämpfen oder man kann eine Pause einlegen und das nächste Mal, wenn man zurückkommt, dann genau an den gleichen Punkt weitermachen. Es geht ja nämlich darum, äh, so viele Kämpfe aufzustocken, wie es geht. Wir kämpfen aber natürlich weiter. Mach mal so ein paar bis sieben. Weil bei sieben gibt es ja immer einen Boss. Da siehst sie nicht gerade aus. Das könnte meine Chance auf einen Sieg sein. <lacht> du siehst stärker aus als ich oder was soll das heißen? hier? Ja. Also, komm schon. Ich, mein, ich weiß, du bist ein kleiner Trainer und junge Trainer sind im Pokémon-Universum ziemlich OP, okay, aber trotzdem. Ich bin OP okay und du nicht. zeige ich dir jetzt beweisen. Ich habe vielleicht das falsche Pokémon vorne, aber es ist okay und es würde ich sicher wiederbeleben. Alle gucken, wenn er ja geheilt nach einem Kampf... Anziehen? <lacht> Ernsthaft? Hm. Nein, jetzt habe ich jetzt wirklich stark <lacht> Okay, ich habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber... Es schwebt halt einfach was? Kein Problem. So Tricky, passt gut auf, dass du nicht getroffen wirst, richtig, Und dann heizen wir ihn so richtig ein, BAM, ich hätte gar keine Flammenwurf einsetzen können, aber ich wollte jetzt einfach schnell angreifen, wollte einfach so schnell angreifen, Panze, oder Poppens, wie auch immer das heißt, ich nenne es nur Panze, weil ich keine Ahnung, wie man es nennt, das ist so ein Pokémon, was ich nicht wirklich mag, also das heißt, nicht wirklich mögen. Ich bin halt nicht besonders. Ich finde halt langweilig. Und, äh, ja. Keine Ahnung. Ob man es mag, ist cool, aber ich mag es nicht unbedingt. Äh ich kann mich mit den Dingen wirklich anfreunden. Ich würde es niemals ins Team tun, besser gesagt. Ich hätte einfach so anfangen sollen. Ich würde es niemals ins Team tun. Mehr nicht. Ey, was? Ja, ich die Geräusche von, äh, let's go. Oh, Moment, hat der Pikachu auch? Da. Ja! Oder sowas? Muss es ja eigentlich dann, ne? Warte mal, wo macht Bodycheck auf einmal? Achso, Quit. Okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwie, okay, das war schon ein Quit. Fußtritt und ciao. Ja, ich würde sagen, wir machen bis Kampf 7 mit dem Boss, damit wir mal sehen, wie so ein Boss aussieht. Und, äh, ja. Aber das hat weh! Naja, du wolltest kämpfen. Aber bisher sind die Kämpfe jetzt ziemlich easy. sie. Aber wahrscheinlich bei Kampf 50 oder so wird es dann mega schwer. Rock, jazz, techno. Ich kann alles in meinen Soundtrack einarbeiten. Ja, echt? Mach mal alles, alles auf einmal. Let's go. Sandan. Oh, Warum entwickeln ihre Pokémon nicht? Ein Sandan, also. Hm. Sandarm, also, ha. Kein Sandarm, ein Sander. Mhm. Also, es war mal ein Sandarm. Sandar, Sand weg. Ein Nasen? So, keine NATO. Mag dich zwar, ist ja Vogel, aber gut weg. Typ Psycho übrigens, deshalb ist Knirscher sehr effektiv. Ich glaube, er ich glaub, ist Psycho und Flug. Ich bin mir nicht sicher, oh sehr könnte böse enden. Aber wird es nicht. Bang. Ich meine sehr macht nur Damage, wenn das gleich, wenn das Pokémon sehr eingesetzt hat, noch im Kampf ist. Aber da es jetzt down ist jetzt Daunus! Alles eine verschwendete Runde von her. Dann Bronze. Ja! Ah, es hat Schwebe! Oh, hätte ich eigentlich wissen müssen, ne? Ich hab gepokert und, äh, nee, was? Sea trifft mich trotzdem? Okay. Das ist interessant. Ich dachte, Sea würde einen dann nicht mehr treffen. Doch, Sea trifft dann immer. Egal, ich mal, das ist ob man das eingesetzt lebt oder nicht. Sehr interessant. Aber ihr seht ja schon, wie OP mein Chell terra ist. Ich mache alles kalt. Aber wie ich hier bemerke, ist diese Fähigkeit, dass meine Pumpen mich lieben, die hier anscheinend deaktiviert. Was ich sehr interessant finde. Das sind online matches auch so de deaktiviert. Ach, gerade ist mehr noch eine Blues. Weil du glues hast. Ha, nee. okay. Machen wir uns bereit für Kampf 4. Ich weiß nicht wie lange dieses Video wird, aber ich mach so lange, bis wir ja hier alles angeschaut haben mit der wenn ich groß bin, dann werde ich ganz sicher Pokémon-Professorin. Aha. Aus Gala, oder wo? Chrissy? Nee, ich kenne keine Professorin namens Chrissy. Zumindest noch nicht. Ein kleines Kriegskorb. Ganz süßes Pokémon. Nur warum hast du es nicht entwickelt? Aber okay, gut, das fragen wir uns eigentlich schon seit China 1. Und eine Sache, die mich bei Pokémon stört, ist sind solche Attacken wie Schutzschild oder Scanner oder so. Weil ich finde diese Attacken, solange man das nicht mit irgendeiner Stapel-Attacke kombiniert, sondern einfach random Schutzschild einsetzt, finde ich das so unnötig. Total. Innen. Ich verschwende einfach nur Zeit. Ich man kann es taktisch nutzen mit zum Beispiel eine Vergiftung-Attacke oder sowas. Oder mit Verbrennung oder so, weißt du? Du brennst ein Pokémon, also das generische Pokémon und dann spamst du halt Schutzschild und hoffst, dass das immer funktioniert. Damit das Pokémon nicht angreifen kann und die ganze Zeit brennt. Aber so? Einfach random ansetzen? Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Ich sehe da gar keine Taktik hinter. Das ist. Ich würde sagen, wir nicht aus Schwebe. Du warst Schwebe. Okay. Nee, ich glaube, das gleich. aus. muss ich noch viel lernen. Ja, komm, hau ab. Uf, da ich, das war schon mal sechster. Hm. Ich mag Flüsse lieber als das Meer. Was magst du lieber? Äh. Egal. Nee, Kann man beiden gut schwimmen. Ich schätze das Meer mag ich mehr. Haha, versteht ihr, weil.. Das heißt, brennt mir immer in den Augen. Okay, mir tatsächlich nie. und Also nicht so stark, wie jetzt er so tut. Aber es ist auch schon ewig lange her, dass ich äh, schwimmend war. Und da kommt die nächste schon mal hin. Platsch, platsch. Warum hast du einen Nächste Kamera auf. Let's blood. Hingefallen. Auf die Schnauze! Bam! Ha, ha. So, also wenn ich das richtig verstanden habe, kommt jetzt beim siebten Kampf ein Bossgegner. Habe ich recht? Falsch verstanden, ich zeige, wie viel Spaß man mit dem haben kann. Ja, ich dachte, jetzt kommt ein Boss-Gegner. Von, von da habe ich das falsch verstanden. Vielleicht nach dem siebten, beim achten. inspirierend du bist großartig Du nicht, hau ab okay. Oh, hast du Glückwunsch, dass alle sieben Kämpfe in Folge gewonnen What? Für deine Serie von sieben Siegen in Folge belohnen wir dich mit Gewinnpunkten Drei stück Also bis das auch noch zu kommen dauert ein bisschen Okay, das war eine Serie oder wie? Äh, Okay, anscheinend kann man jetzt nochmal machen, das war ein Boss, das war irgendwie mega einfach. Naja, ich konnte natürlich auch auf jeden Fall austoben und GW-Punkte holen, ne GW, GP-Punkte gewinnen.